Ah, ne, OK. Wir sind an den Tag gelandet. Hello! Can anyone hear me? I had I an mean. accident! I don't know what happened. Please! Help! Over! Fuck! <lacht> ja, das ist schlecht. Es ist sehr schlecht, dass wir hier haben. Sogar die Machete verloren haben, weil. Weil unser äh, Allzweckwerkzeug und. Hm. So, wir, wir knicken den Stein jetzt auseinander, um uns kleine Steine herzustellen. Weißt du nicht, wie wir es machen, aber wir können aus einem großen Stein ganz viele kleine Steine machen. Und wir stellen uns die ganze kleine Steinklinge her wir werden wir auch nicht einfach irgendwo wild äh, irgendwelche kleinen blauen Frösche anlecken und übereinsammeln. Das passiert uns nicht nochmal. Auch keine grünen Frösche. Wir lassen die Finger von Fröschen erstmal. Ich glaube, das war keine gute Idee, den Frösch anzupassen. Und was mir einfällt, Ihr seht ja unten an in den Wasserfall? Das ist das Wasser sauber? wird man natürlich noch mal gucken. Vielleicht können wir da noch mal einen Wenn wir eine Basis haben, so eine kleine Basis als als Ausgang Ausgangspunkt für, für die Super nach mir. Könnte funktionieren. Schauen wir mal. Ob das Wasser da unten trinkbar ist. Das ist ja schon mal ein guter Anfang man vielleicht auch gleich brauchen. So. Das Wasser ist Wasser sauber? Wasser unsicher. Okay, dann... Wenn wir uns unsicher sind, ob das Wasser gut ist oder nicht, dann gehen wir vielleicht noch mal ein kleines Stück weiter da hinten, wo das Wasser nicht runterkommt. Im Wasserfall. Oh, was ist das denn? Hallo? Hm. Wir haben uns ich bin ja gespannt, ob wir dann ja noch eine Angel bauen können, dass man sich hier schon hinsetzen kann, ob ein bisschen Angeln kann. Während wir in den äh Fangen bei unseren eingebrochenen Sitzen und auf Rettung wartet. Und wir uns dann erstmal ein bisschen äh... ...Fäger-Base... ...getrunken, Wasser unsicher, 50 Meter Ration. Aber es ist okay, das Wasser. Wo ist denn hier? Hallo! Oh Gott! Oh Gott! Haben wir noch einen Ausschlag? Wie schaffen wir das hier? Ähm... Gehen. Ich man überhaupt gerade getrunken. Seht irgendwie nach Bienen aus. Wo sind, ist meistens auch Honig. Ähm, Ausschlag. Wirklich. Jucht stört verschlechtert Geisteszustand. Warum, warum verschlechtert ein Geisteszustand? Also warum verschlechtert ein Ausschlag unseren Geisteszustand? Hm. Okay, wir können eine Fackel machen mit, äh, mit Stoff und einem Seil. Und was ich glaube, Wir bauen uns mit Fackel. Dann räuchern wir hier dieses kleine Nest einfach aus. Da hab ich mal was Wir brauchen irgendeine Seil, Ohne Zeilhäschung. Ich hab das schon gelernt. Zeilhäschung. Das sind hier unsere Skills. Okay, beim Fischen und Speerfischen. Also Fischen wird hier wohl eine sehr große Rolle spielen. Aber Steinfalle, wir können es Das ist schon mal gut zu wissen. wir uns Seile machen. Können. Ich würde mal darauf tippen, dass wir einfach ein paar Lianen nehmen und dann... Äh, Das heißt, wenn wir sie haben. <lacht> Fantastisch! Okay. Gehen wir uns noch nach Jan oder irgendwas, wo wir uns jetzt einführen? Okay, oh, okay, Das ist eine Schnecke! Oh, eine rohe Apfelschnecke. Was weiß, wenn wir den auch auf den Raufhergibt. Ja. Vielleicht finden wir auch einen Frosch, dann können wir doch auch einen und Schnecken machen. Also einen richtig schönen französischen Abend hier. Aus rauskommen. Einfach hier, äh, rauskommen. Und hier, in unserem alten Lager waren überall die Jahren. Wenn man jetzt die Jahren braucht, sind die Jahn weg, oder? Okay. Der Schlag sieht nicht so gesund aus. Ich will das, rein, ich das machen. Zumindest leben wir gefühlt länger als äh, beim, beim Run zuvor. Das kann sehr gut sprechen. So, und jetzt brauchen wir. Was ähm, diese Heilpflanze? Hey. Hm. Unser kleiner Lego an der. der abgehauen ne? wird. Niemand will was mit uns im Job zu tun haben. Wahrscheinlich riechen wir irgendwie unangenehm oder so, oder einen vom Ausschlag. Möchten Sie sich Menschen jetzt irgendwie vor uns in die Base. Hm. Ich meine, der Platz hier sieht eigentlich ganz gut nett aus. Wir haben hier unten Wasser von hier oben später die Angel runterschmeißen schmeißen ich glaube jetzt eigentlich ein Feuer das wird nämlich auch schon wieder langsam dunkel und jetzt kommen ich schon ganz alle möglichen verrückten Monster auf uns hier äh, zugeschürzt und wenn wir ein Feuer haben, sind wir zumindest ein bisschen Hoffe ich zumindest. Die meisten Tiere reagieren äh, mit Flucht auf Feuer. Ich glaube, unsere geistige -Gesund Gesundheit äh, leidet auch langsam. sammeln wir nochmal ein. Und unser Messer ist kaputt. Wir brauchen ich neue Steine. Ach, hier haben wir ja Seile. Was sind die denn jetzt hier? Die, haben die wir die ja nicht gesammelt haben, oder? So, brauchen wir uns mal eine kleine Fackel. Und... Wir machen uns dann da hier auf den Weg, um äh, dieses komische Nest auszuräuchern. So, Moment. Packen wir jetzt natürlich nicht an. Clever. Clever. So. Heißt, ähm... Wir brauchen. Jetzt. Jetzt... Äh... Ach Gott. Das Feuer zu entfachen, brauchen wir dieses... Äh, eine Handbohrer Stock, Feuerbrett oder ein kleiner Bock. Ah. Aber, aber wir müssen den gut herstellen Heißt. heißt also wir müssen ähm, erstmal eine Steinklinge herstellen Aber um die Steinklinge herzustellen brauchen wir erstmal wieder einen Stein dann. Der ist, glaube ich, zu groß hier. Der Dschungel braucht uns nicht, der ist so undankbar. Ich ist auch nur wie ein kleiner Meister, wenn du für den hier? hier denke, dass die Schrift drüber gespannt ist. Oh Gott, eine Schlange. Wenn du mir nichts tust, tue ich dir nichts, okay? Du musst eigentlich keine Waffe haben. Ich die. äh. Die Stange möchte auch nichts mit uns zu tun haben. Schade. Oh, ich wollte ein Wetter einsammeln, um den Fall zu entfachen. Könnte mir vorstellen, dass es das so umständlich funktioniert. Aber oh, trotzdem irgendwo ist es klein. Ausläuft und weckricht und Stange sehr gut. Ich glaube, dann ist die Stange erstmal satt. So, den. Ich wollte eigentlich. Ich weiß nicht, eigentlich. Äh ah, jetzt. Okay. Zumindest können wir uns da eine Klinge herstellen. Ah, neuer Tag, ein Tag für einen Stein. Stock und Stein. Ja. Brauchen wir uns doch gleich mal eine schöne. eine schöne Axt. Herstellen. Und. ein dazu. Endlich! Die erste Axt ist da. Fantastisch. Oh nein. Gut. Gut. Sieht auch so aus, wenn die wirklich äh, stabil ist. Und dann würde ich sagen, erstmal hier einen schönen großen Baum. Irgendwas, was aussieht Baum. Wo ein paar Sachen rauskriegen, um halt äh, ein kleines äh, Zündholz zu bauen, damit wir das Feuer entfahren können. Da war unser Feuerbrett. Das brauchen wir. nochmal so, drauf. bisschen Schwierigkeiten die Dinge zu treffen. Die Holz schalten mit. Die Maus muss ich wieder die müssen wieder unbedingt töten. Ja. Von einem Spieler Put wieder, oder? unser lagerfeuer nicht drüben irgendwo passiert wir hoffen wir dass wenn wir die bananen also die getrockneten bananen das feuer entfachen können das schon das wir brauchen feuerbrett und das Wo sind denn unsere getrockneten Bananen hier drin? Was ist das? Ich dachte, wir könnten äh, die getrockneten Bananen unter uns finden gehen. Das ist ja klar, ja, verdammt! der hätte so, so einfach sein können? Verlegen wir uns erstmal hin und schlafen. Liegen. Ohne den Dach über den Kopf